Hat der Emil für Weihnachten schon alles eingepackt? Hofer, der Emil bringt Schnee. Und Schnee braucht man nicht einpacken, der fällt vom Himmel. Tschä, jetzt ist ja bald soweit, das Christkind kommt. Ja, der Konsumwahn hat uns ja eh schon seit August im Griff. Komm nicht so negativ, es ist Weihnachten und ich hab was Schönes für dich. Geh bitte, wir haben ja gesagt, wir schenken uns heuer nichts. Ich hab trotzdem was Schönes für dich. Frohe Weihnachten! Was das ist alles für mich? Echt Warhofer? Das wäre nicht notwendig gewesen. Du tust immer was an. Was ich immer immer denkt, das Geschenkspapier ist ja im Prinzip Müll, also Einpackung hättest du es jetzt wirklich nicht brauchen. Das gehört einfach dazu, Das ist Tradition und nicht vergessen, da hängen ja auch viele Arbeitsplätze dran. Du meinst in der Papierindustrie, aber ist da der Großteil nicht schon automatisiert? Schon, aber da geht es ja mehr um die kreative Seite. Welche kreative Seite? Na, irgendwer muss ja das Geschenkspapier auch designen. Wozu sind eigentlich Dinge, die in Plastik verpackt sind, nochmal in Karton verpackt? Ich meine, wie zum Beispiel Zahnpasta. Du kriegst Zaunpasta zu Weihnachten? Nein, ich meine ja nur, die ganze Luft, die damit verpackt wird. Speziell bei Kosmetikprodukten. Da hast du was mit 5 Gramm Inhalt und im Geschäft schaut es aus, als wäre ein ganzer Kilo drin. Marketing nennt man das. Und da hängen schon wieder viele, viele essentielle Arbeitsplätze dran. Und außerdem also ist ja die Verpackungsindustrie eine der innovativsten Industrien der Welt. Du kannst den Klebstoff nicht so einpacken wie ein Salatgurken. Du kriegst zwei Nacht Salatgurken? Wenn meine Frau will, dass ich abnehme, schon. Oh, ihr schau eine Handcreme von David Beckham für die Hosentaschen. Mali Was es wohl nächstes Jahr so alles geben wird? Auf jeden Fall uns. Frohe, Frohe Weihnachten, Weihnachten, einen, einen guten, guten Rutsch nach 2022, 2022 und, und, und weiterhin Toi, Toi, Toi.